hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video und diesem video ja, werde ich dir zwei möglichkeiten zeigen wie du ja deine conversion rate auf deinen webseiten verbessern kannst wenn du ja video einsetzt ja ähm, zur Ausgangssituation, wenn du ein Video einsetzt, hast du von der, natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Video einzubinden. Ja, du kannst es über einen speziellen video hoster machen. Ja, du kannst es über äh, YouTube, Vimeo etc. machen. Die Sache ist einfach die: In dem Moment, wo du etwas kostenfrei ähm, ja hochlädst, dann hast du in der Regel die Situation, dass du ähm, ja diese Embleme hier die werden halt eben einfach angezeigt oder wenn dann ein video abgespielt wird dann hast du hier unten die äh, ja, die die lauf die, die, die timeline ja wo du im prinzip vorspulen kannst oder die person wenn sie sich die präsentation anschaut klickt hier auf einen dieser links und verlässt somit die seite und das ist natürlich negativ ja, für deine conversion rate wenn du ähm, etwas verkaufen willst dann baust du ja deine präsentation so auf dass du die person über gewisse punkte ja hinwegführst, damit sie dann eine, eine kaufentscheidung treffen kann oder sich halt äh, im, im schlechtesten fall halt gegen das produkt dann entscheidet und da ist es halt einfach wichtig dass eine person die die aufmerksamkeit voll und ganz ähm, auf das video hatten deswegen funktionieren ja webinare auch dementsprechend so gut weil du hast wieder die möglichkeit dir das webinar von anfang bis ende anzusehen ja und kannst dann deine entscheidung treffen das heißt du hast dann auch alle informationen die wichtig sind aufgenommen ja, oder ähm, du guckst es dir eben nicht an, ja. Und bei Videos ist es ähnlich. Wenn du, ähm, kennst du vielleicht auch von dir selbst, wenn du die Möglichkeit hast, hier Play zu drücken und ähm, zu scrollen, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man die Abkürzung nimmt und dann durchscrollt und dann hinten dann im Prinzip das Angebot zwar sieht, ja, aber dann halt ähm, ohne alle Informationen zu kennen, eine Entscheidung trifft. Und dementsprechend wollen wir natürlich möglichst lange dem Besucher die Aufmerksamkeit auch bei uns behalten. Und da empfiehlt sich halt das Video so einzubinden, dass man eben diese ganzen Ablenkungen nicht hat. So und ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel spezielle ähm, Video Hoster, die das äh, machen. Äh, allerdings sind die auch mit ähm, monatlichen Kosten verbunden. Das ist per se nichts Schlechtes, aber es gibt auch ähm, ja andere Möglichkeiten und die möchte ich dir jetzt in diesem Video einfach zeigen. Und zwar möchte ich dir zwei ähm, Möglichkeiten zeigen. Wenn du Bilderall nutzt, dann hast du da die Möglichkeit, dass, es, ähm, dass du keine weiteren Investitionen tätigen musst, aber... Es ist nicht die optimale Lösung, sondern es ist halt nur eine Lösung, die ähm, ja, die ich dir zeigen möchte. Als nächstes würde ich dir dann eben noch eine Lösung zeigen, die ich ähm, aktuell im Einsatz habe und mit der ich ähm, ja sehr zufrieden bin. Genau. So, lass uns zunächst mal eine Möglichkeit durchgehen, die dir Bilderall gibt und wie du das Ganze als Video halt einfach ähm, Darstellen kannst. Und zwar gibt es bei Bilderall die Webinar-Funktion. Ja? Und du kannst ähm, hier beim Webinar eben einfach ja, äh, ein Webinar anlegen. Und zwar hast du hier die Möglichkeit Webinar bearbeiten, gibst du dann die deinen Titel etc. an. Das ist jetzt aber auch gar nicht das Entscheidende, sondern hier bei Inhalt hast du die Möglichkeit, ein Video hochzuladen. Und jetzt habe ich einfach mal hier ein Video hochgeladen und als Datei. und Genau, und das werde ich jetzt in die Webseite einbauen. Und du wirst sehen, es ist dann eben halt nicht klickbar, wenn du ja die richtigen Einstellungen vornimmst. Und zwar können wir hier auf Plan gehen. Hier habe ich jetzt die die Dauer ungefähr der Präsentation angegeben, 40 Minuten und sofort. Ja, das heißt, die Besucher können dann das Webinar jederzeit ansehen, wenn sie auf der Seite halt sind. Genau. So, und dieses Webinar bauen wir jetzt hier anstelle des, dieses YouTube-Videos ein. Ja, also beim YouTube-Video ist die Situation die, ich gehe hier einfach mal auf Vorschau, kann jetzt hier Play drücken. Ich habe jetzt hier schon die Möglichkeit, in all die äh, Timeline hier wegzumachen, aber ich habe halt natürlich immer noch diese Ablenkung. wenn ich jetzt hier drauf klicke dann bin ich natürlich von der Seite runter und das möchte ich halt vermeiden. So, und deswegen bauen wir jetzt hier anstelle des Videos einfach das Webinar ein, ja, und dann gehen wir hier auf Plus, auf Apps und dann haben wir hier die Rubrik Webinar. So, ich mache einmal Doppelklick und jetzt werde ich gefragt, okay, nach der ID und Secret und das finde ich, wenn wir hier draufgehen auf diesen dieses Einbettungszeichen. Das kopiere ich jetzt hier dient ja auch nur zu Anschauungszwecken, werde ich dann auch wieder löschen. Fügen das Ganze hier einfach ein. So, und jetzt haben wir hier das Webinar eingebunden und du siehst, es ist quasi als Video, ich speichere es mal kurz ab, Wir hätten es auch einfach nur in der Vorschau angucken können, aber okay. Gehen wir auf Vorschau. So, und jetzt sehe ich, siehst du hier das Webinar und wenn du jetzt Play drückst, dann startet das Webinar. Und du hast keine Möglichkeit, das Ganze hier ja, zu verlassen und bist quasi mehr oder weniger gezwungen, das Webinar komplett bis zum Ende anzuschauen ja also das ist eine möglichkeit aber wie gesagt das ist nicht meine bevorzugte möglichkeit aus dem einfachen grund wenn du natürlich mit mehreren videos arbeitest mehrere verkaufspräsentationen hast ja dann ähm, müsstest du halt für jedes äh, für jede präsentation quasi ein webinar anlegen und das ähm, ja, ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur ein oder zwei äh, Präsentationen hast, dann könnte das durchaus eine Möglichkeit sein. ja So, jetzt zeige ich dir aber die Möglichkeit, die ich bevorzuge. Dazu lösche ich das Ganze einmal. Und zwar gibt es ein, ein, ein Tool. Das ist ein Video Editor. Den Link mache ich dir unterhalb in die, in die, in die Textbeschreibung. Und hier hast du einfach die Möglichkeit, ähm, ja quasi deine Videos einzubinden du kannst sie hosten auf vimeo auf youtube oder auf dem hoster deiner wahl und kannst diese dann einbinden ja das geht relativ einfach indem du dich einloggst dann hast du hier deine video url ja die kannst du ähm, dann hier einfügen und dann erscheint das video hier ja so und jetzt kannst du verschiedene ähm, bearbeitung vornehmen das heißt du kannst das video so konfigurieren wie es deinen vorstellungen spricht ich würde dir empfehlen nutze vimeo ja weil bei youtube hast du die problematik dass diese ähm, dass diese buttons hier leider bleiben ähm, es ist zwar so dass du wenn du hier youtube einbindest, nach dem play ähm, kannst du das zwar ausblenden aber in dem Moment, wo jemand Pause drückt, ja, oder aufs Video klickt, ähm, sind die wieder da. Bei Vimeo ist das hier nicht der Fall. Das heißt, wenn du das Ganze über Vimeo äh, hostest, kannst du ähm, im Prinzip ohne, dass du jetzt zusätzliche Kosten hast, das Video ähm, hier bearbeiten. Ähm, für dieses tool ähm, ist ein einmaliger ähm, betrag ähm, zu zu entrichten ähm, sind 67 dollar glaube ich einmalig und dann hast du im prinzip aber diesen video player und kannst das video dann dementsprechend bearbeiten also äh, meine empfehlung hier am besten über vimeo ja ähm, einfach das video hosten und dann geht's los mit der Bearbeitung. Da gehen wir jetzt einfach mal im Schnelldurchgang durch. Ich werde dann an anderer Stelle einfach noch mal hier ein Tutorial zu machen. Das heißt, die Video-URL hier einfügen und dann hast du die Möglichkeit in der Aktionen zum Beispiel hier festzulegen. Du könntest hier jetzt verschiedene Video, äh, verschiedene Sequenzen äh, nehmen. Also könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich wähle für unterschiedliche zielgruppen unterschiedliche videos ja du könntest jetzt hier draufklicken könntest sagen okay ein neues video dazu ja ähm, könntest dann die frage stellen zum beispiel ähm, ja über 40 ja dann zum beispiel das nächste video nennst du dann um, ja, unter 40. Und dann, wenn man, dann wird es im Video angezeigt. Und wenn man, bevor das Video startet, wenn man dann über 40 klickt, dann äh, öffnet sich das dahinterlegte Video und bei unter 40 dann halt das andere. Ja, also nur ein Beispiel. Dann hast du die Möglichkeit, eine Lead Capture Form einzubinden. Das heißt, du kannst hier im Video am Anfang, ja, am Ende oder zu irgendeinem Zeitpunkt, den du festlegst, dieses Ganze hier einblenden lassen und kannst dann äh, zum Beispiel hier dein ähm, html code äh, einfügen zu deinem anbieter ja kannst dort dann Form, ein formular quasi dir generieren lassen das ganze hier einfügen du hast äh, die möglichkeit ähm, ich mache es wieder aus du hast ja die Möglichkeit, ein sharegate äh, hinzuzufügen ja auch hier wieder am anfang am ende oder zu einem ausgewählten zeitpunkt das heißt dann kann man im prinzip das video nur aufrufen wenn man es vorher geteilt hat und natürlich auch ein call to action ja, kannst du ähm, hinterlegen, wie du das dann auch möchtest. Aber es ist eigentlich auch selbsterklärend. Ja, soll es dir hier nur zur Veranschaulichung dienen. So, um das, was es ja aber eigentlich geht, ist ja, dass wir das Video so umbauen, dass man nur starten kann. Und dann läuft das Video im Prinzip durch. So, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen: Okay, ich möchte jetzt AutoPlay. Das heißt, in dem Moment, wo der Besucher die Seite lädt, startet das Video. Ja, ich kann auch hier entscheiden, wie oft es passieren soll. Also, wenn der Besucher jetzt zum Beispiel zum dritten Mal auf der Seite ist, dann möchte ich die Funktion ausschalten oder nach dem ersten Mal schon, ja, dass er dann im Prinzip die ganz normal das Video auch scrollen kann. Das lasse ich jetzt aber hier aus, ja, sondern einfach nur Auto-Start äh, on-Page. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier auch noch auswählen, wenn ein Besucher zum Beispiel das zweite Mal kommt. Dann kann sich das Programm merken, wann hat der Besucher das Video verlassen, zum Beispiel bei Minute 5. Und dann würde wenn er hier Play ist bei Minute 5 dann wieder weiterlaufen. Ähm, dazu kann man dann hier dann auch den Text festlegen so also hier wollen wir einfach nur autoplay so dann haben wir die möglichkeit bei pause ja also wir können sagen okay pausiert das video wenn die person ähm, die die area verlässt das heißt wenn die person zum beispiel nach unten scrollt oder wenn sie im, im browser ein anderes tab öffnet ja ähm, auch eine gute funktion in dem moment wird das video einfach unterbrochen so kann die person nicht mithören ja und sagen okay ich mache in der zeit was anderes sondern ähm, der Fokus liegt halt ganz einfach darauf, das Video dann auch tatsächlich anzuschauen. Eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit, die Informationen sind für mich wichtig oder halt eben nicht. So, und dann kann man hier einfach entscheiden, okay, was soll passieren, wenn das Video vorbei ist. Ich kann auf eine andere Seite verlinken oder so wie jetzt in diesem Fall einfach ein schwarzer Bildschirm. Genau, dann haben wir hier die Möglichkeit Pop-Up Overlay. Das ist einfach, dass wenn jetzt jemand nach unten scrollt, dann scrollt das Video hier oben an der Seite einfach mit. Und egal auf welches, in, in welchem Abschnitt der Seite sich der, der Besucher dann quasi aufhält, sieht er eben halt das Video. Dann kann ich das Ganze natürlich auch noch Passwort schützen, wenn ich das will, ja, so dass halt nur die Person das Video sehen kann, die auch über das Passwort verfügt. So, dann haben wir die video Kontrolleinstellungen. Wir haben hier den Middle-Play-Button, kann ich einen ausschalten. Das ist dieser Button hier, dieser blaue. Ich kann einschalten, ob die Kontrollanzeige hier unten angezeigt werden soll. Countdown kann ich auswählen, wenn ich das möchte. So, und dann habe ich die Möglichkeit, den Video-Player-Style dementsprechend anzupassen, den Background, die, die Colors, ja, und ja, ist eigentlich selbst erklärend. Dann, was ich cool finde, ist auch hier noch diese Geschichte Video Skin. Ja, du kannst hier zum Beispiel ähm, MacBook wählen, Whiteboard, Blackboard oder einfach No Skin, wie in unserem Fall. Äh, wenn du MacBook wählst, dann ist das Video automatisch schon in einem MacBook quasi eingebunden. Also auch ziemlich cool, sieht dann cool aus. Und hier kannst du auch noch ein Start-Thumbnail quasi festlegen. Genau, also wie gesagt, wir beschränken uns jetzt aber für unsere Funktion einfach auf das Wesentliche. Wir wollen nur, wenn der Play-Button gedrückt wird, dass das Video losgeht und dass dann eben keine weitere Möglichkeit mehr zur Auswahl besteht. Ja, man kann hier auch ähm, dann noch ein eigenes Wasserzeichen einbinden, wenn man ähm, sein Video vor Diebstahl quasi schützen will. Genau. Und ähm, das Ganze dann halt dementsprechend hier auch noch ähm, ja, festlegen, die Einstellungen des wasserzeichens hier können wir ähm, bisherige gespeicherte einstellungen festlegen so und das war im prinzip auch schon alles so und wenn wir das ganze haben dann können wir uns ähm, das hier veröffentlichen also wir können es speichern wir können das dann hier veröffentlichen und wir haben dann die möglichkeit hier verschiedene größen auszuwählen und sogar responsive und diesen code um den geht es jetzt den kopieren wir uns ja und den werden wir dann in der webseite einfach einfügen ähm, ja, und das siehst auch hier in, im Vorschau, du hast also auch die Möglichkeit, hier das Ganze natürlich dir anzuschauen. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wenn wir das aufrufen, dann siehst du, das Video startet. Jetzt kann ich hier klicken für Sound. Und, ähm, genau. Und diesen Code hier unterhalb können wir jetzt, also du siehst auch hier, scroll das mit, ja. Den können wir jetzt hier auch nochmal auswählen, responsive. Und wir sagen hier, ähm, Einfügen. mache das Ganze zu. So, jetzt haben wir uns den Code kopiert und jetzt wollen wir den natürlich hier einfügen. Dazu benötigen wir einmal hier den HTML-Code. Doppelklicken hier drauf markieren uns alles, löschen es raus und fügen den Player-Code ein. Und jetzt haben wir hier unsere Präsentation. So, jetzt können wir das Ganze speichern. So, und wenn wir uns das dann in der Vorschau angucken, dann läuft die Präsentation ab. Wir können hier für den Sound klicken. Und Präsentation läuft. Wir haben keine Möglichkeit mehr hier irgendwas anderes anzuklicken. Ja, und das sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten, die ich dir an diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Den Link zum Videoplayer mache ich dir unterhalb in die Show Notes, ebenso zu Bilderall. Und ja, wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Video. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, teils mit deinem Netzwerk. Würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hinterlässt. Und wie gesagt, wenn du Lust auf eine Zusammenarbeit hast, unterhalb des Videos findest du alle notwendigen Informationen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.